Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt Nach einer längeren Pause sind wir wieder im Geschäft Ich habe jetzt Bioshock Infinite angefangen und ich... Wow Wow Viel zu gut Okay und ein paar Dinge Ihr hört wahrscheinlich Ähm... Ich höre mich komplett anders an Das liegt daran, dass ich jetzt ein Aonamik 900B besitze Ich bin sehr stolz drauf Wow sehr toll. Okay, ich kann es nur empfehlen. Ähm ja, okay, dann fangen wir direkt mal an. Ähm der Baron ist jetzt schon nach oben gerannt. Der, der, der wollte einfach nicht warten. Der ist einfach schon mal vorgerannt. Dann gehen wir einfach mal hinterher. Ja, genau. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? <lacht> Stell dir das nur vor. So ein Trophäe. <lacht> das arme Schwein, das ihr was antut. Ich ziehe ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Ähm, Hier du... ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Okay, danke schön, so haben Dann versuchen wir doch einfach mal Informationen zu finden, damit wir die kleine Damara wiederfinden, oder nicht? Ja, komm, das kriegen wir doch bestimmt hin. Erstmal Hexersinne ein. Okay, hier ist schon ein... Was ist das denn? Kerzenhalter? Was ist das? Ein Kerzenleuchter aus Holz. Ein Leuchter. Der Schaft ist gebrochen. Ja, das ist nicht schön, hilft uns aber jetzt nicht wirklich, oder? Äh... Wow, wow, wow, okay. Ähm, da ist, sind noch ein paar Säcke auf dem Boden, aber ich denke mal, da ist nur Pferdehaut drin, das habe ich mir schon gedacht. So, was gibt's hier noch? Wow, oh, dann, was ist das denn? Hier war wohl ein Gemälde an der Wand. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Ja. Hm, das Bild, die Größe stimmt. Dieses Bild, das kommt wohl hin. Oh ja, das muss es wohl sein. Der Baron und seine Frau. Hm. Sie sehen glücklich aus. Wie man es nimmt. Diese Bilder sehen irgendwie nie glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Ja. Dann gucken wir doch direkt mal nach, was auf der anderen Seite ist. Erstmal mache ich diese Kerze hier aus, weil ich muss alle Kerzen ausmachen. Das ist so ein Dick oh. in mir bei Witcher. So. Mal gucken, was in dem Schrank hier ist. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hm, hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Okay, das heißt dieser Kerzenständer ist anscheinend kaputt, weil ihn jemand benutzt hat, um sich zu verteidigen. So kommt es mir vor kann ja auch sehr gut hinkommen Schnittblumen er erwartet sie jederzeit zurück oder hofft es es sind denn Schnittblumen was kann man denn damit schönes machen kannst mir nicht sagen dass diese scharf sind so Baron ich klau dir auch einfach mal alles Äh, da sind auch Kratzspuren boah der muss die ja komplett durchs Zimmer geschliffen haben oh Gott okay tiefe Kerben geschlagen mit einem schweren Gegenstand ja Okay, das war's dann für diesen Raum. Dann gehen wir einfach mal in ihr, in ihr Zimmer rein. Oh, hier ist noch was auf dem Boden erschienen. Dann gucken wir doch direkt mal, was das hier ist. Hm, der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Ervelues. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Okay, dann geht's jetzt dem Geruch hinterher. Ja, hier, genau. Dann gehen wir einfach mal um die Säule rum, dann durch die Tür, jetzt quer durch den Raum. Aber vorher mache ich ein klein, kleines Bild von dem. So, kann ich bestimmt was mit anfangen. Jo, Wache des Barons, alles gut? Ich hoffe doch. Hä? Ja, der, der hört sich auch richtig bei der Welt an. Der ist richtig bei der Sache hier, okay. Was gibt's denn hier Schönes? Äh, mal wieder ganz viele schöne Dinge, die ich verkaufen kann. Ein rostiger Schlüssel und Weihrauch. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Anis, Sandelholz und noch etwas Safran. Brief an Tamara. Okay. Äh, lesen. Rief an Tamara. Wir sind eher eine Familie. Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangen ja, denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner in deiner Her herumstochern könnte. Also, wir haben eine Regel, die die mehr Erf nie mehr erfragen, als jemand von selbst Preis Gibt. Okay. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns, nur die Zukunft uns und unserer Gemeinschaft. G gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit. Gegen Perversionen und verabscheuungswürdige Praktiken aller Art. Okay, da bin ich, um ehrlich zu sein, nicht komplett mitgekommen. Werden wir bestimmt noch rausfinden, gemeinsam. Die Kerzen mache ich hier wieder mal aus. Damit es schön dunkel ist. Falls Feinde reinkommen, habe ich eine größere Chance, weil ich bin der. Ich bin der Hexer. Und ja, ich habe Katzenaugen. Geil. Nö, ne, das geht gar nicht. Wie kriege ich das denn jetzt auf? Äh, ich brauche Art. Ey, ich kriege das nicht. Das ist unfair. Das ist unfair. So, was gibt es noch hier? Hier ist ihr Bett. Eine kleine Bank. Und eine Kiste. Eine Puppe mit einem Naschwerk. Was ist denn Naschwerk? Und hier hinten sind noch. Da ist noch eine Puppe. Mhm. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ja. Ist eine, in die man Nadeln <lacht> steckt, um jemandem weh zu tun. Okay. Warum liegt denn hier eine Voodoo-Puppe? Und das ist noch ein Gemälde. Habe ich, Hab ich das übersehen oder war ich hier? Ne, hier war ich. Da muss es hier ja was anderes geben geben. Hier ist zumindest der Geruch. Ja. Ähm. Ja, was gibt's dann noch hier? Ich muss irgendwas übersehen haben hier. Okay. Nur was? Ich gehe nochmal hier raus. Da muss ich ja wirklich irgendwas. Hm. Hm, der Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Ervelus. Der Geruch ist noch da. Ach so, Bin das gespannt, geht hier runter. Okay, das geht hier runter. Dann gehen wir hier mal hinterher und in diese Holzplatte Mist. hier. hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Ne, hier ist gar nicht Schluss mit der Spur. Wir können auch weiter runter. Aber wir gucken, mal, wir gucken uns diese Holzplatte mal an hier. Da ist ein Talisman drunter. Fichtenholz. Riecht nach Wacholder Weihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der Schützen? Mehr oh. werde ich hier wohl nicht finden. Ich sprich mit dem Baron über das, was du rausgefunden hast. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Anscheinend soll ich noch nicht in den Keller, das kommt dann wahrscheinlich gleich. Hey Baron, hi. Na, Suche beendet. Ja. Weißt du etwas über dieses Amulett? Ich habe eine Puppe gefunden, in dem Zimmer sind Kammspuren, jemand hat Wein auf dem Absatz verschüttet. Dann fangen wir mal ganz harmlos an und sagen ihm, dass jemand Wein auf dem Absatz verschüttet hat. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Ervelös? Oh verdammt, ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Alles klar, dann habe ich noch eine Puppe gefunden, Baron. Nein. Kennst oh, du dieses egal. Amulett? Ah, oh, das wollte ich eigentlich hm, nicht. Ja, Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Okay, dann machen wir jetzt einfach weiter. Ich muss mit dem Weideler reden. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Okay, finde die Hütte des Weidlers. Ich laufe dem Baron mal hinterher. Der geht wahrscheinlich auch in die Richtung. Dann haben wir noch 150 Erfahrungspunkte erhalten. Charaktereintrag hinzugefügt: Der Weideler. Und hier unten ist immer noch diese Spur. Ich gehe mal hier runter. Mich interessiert jetzt, was diese Weinspur auf sich hat. Das ist wahrscheinlich einfach dieser Weinkeller hier, oder? Kann das sein? Hol den Sonderling raus. na. na, na. Ich glaube, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. Ja, das kommt hin. Bin mal ganz dreist und klau einfach alles <lacht> wenn es mir schon angeboten wird warum soll ich das denn nicht nehmen so die kerze habe ich jetzt aus Versehen ausgemacht aber okay damit war der Schlüssel gerade gemeint den ich gefunden habe das ist sehr gut das ist sehr gut alles mitnehmen habe ich wieder zweimal Schna Zwergenschnaps gefunden das ist gut und was ist das bitte schön was geht hier ab ein Gebet. Ewiges Feuer, das du unsere Herzen erleuchtest und das Licht schenkst. Gib uns deine Wärme. Trockne unsere Tränen. Verbrenne unsere Feinde. Gewähre deinen Freunden deinen Schutz. Gib meiner Mutter Gesundheit. Bestrafe meinen Vater. Hilf mir, mein Schicksal zu erfüllen. Okay. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Wählen erreicht. Okay, dieser Platz bringt nur noch mehr Fragen. Ich könnte sehr krass wetten, dass wir hier nochmal hinkommen werden. Jetzt vielleicht noch nicht sollen, aber wir werden auf jeden Fall nochmal hinkommen. Und kann man diese Tür abschließen? Weil die sollte ja nicht auf sein. Egal. Dann gehen wir einfach mal weg. Haben die Tür jetzt aufgeschlossen. Ich denke mal, die Leute werden eh niemals hier reinkommen, weil die Tür war ja schon immer abgeschlossen. Und die haben gar nicht Schlüssel. Dann probieren die es auch gar nicht da reinzukommen. Barbarina. Oh, Aber genau. Nur so, da sind wir da draußen. Alter, was ist denn mit dir? Plötze komm mal her, wir müssen jetzt den Weidler finden. Wo dieser ist, keine Ahnung. Wir folgen einfach mal der. Und ich komme nicht auf Plätze drauf? Jetzt komme ich auf Plätze drauf. Okay. So, wir müssen jetzt den Weideler finden. Ich habe keine Ahnung wo. Wir probieren einfach mal aus. Warum sind die jetzt überall Leute? Äh, wir probieren jetzt einfach mal aus hier. Ja, einfach mal der Karte zu folgen, würde ich sagen, ja. Noch fünf. Warte mal, 500 Fuß, das ist ganz schön viel. Ja, okay, dann, dann machen wir das mal. Ich kann euch ja währenddessen was erzählen, und zwar... sind vertrimmt worden wie Novi grader Hure. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Ähm. Ja, erstmal, ich hoffe, ihr... Ja, das Mikrofon hier. Ich lasse das diese Folge unbearbeitet. Weil ich mal ausprobieren will, wie sehr... Ja, und ob ich es bearbeiten muss. Damit es sich erstens rauschfrei... Und dann noch genug Bass anhört. Der Maul. Ähm, damit es sich halt sehr gut anhört und man mich ertragen kann. Haben die, die nichts gegen deine weiße Visage? Nein, haben sie nicht. Eigentlich mögen mich alle. Also, pst. Und, ähm, ich habe noch keinen Popschutz. Äh. Ich habe noch. Ich hab tatsächlich noch keinen Popschutz. Darum frage ich mich auch, wie das mit dem Pusten ist. Oder mit den S oder P oder T. Könnt ihr mal einfach drunten... Ja, Könnt ihr einfach mal runterschreiben unter die Kommentare. Wie sich das Ganze anhört, ob ich da noch was verbessern kann. Ob ich einen Popschutz unbedingt brauche. Mal gucken. Und jetzt gucken wir erstmal, was das... für ein, was, das, was hier überhaupt los ist. Leute. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Ähm, Täuschungsstufe 2, ihr müsst verschwinden. Ich bezahle euch, wenn ihr geht, haut ab oder sterbt. Ich kämpfe gerade ungern, aber wir fragen erstmal, was sie überhaupt vom Weidler wollen. Und anscheinend ist das ein sehr angesehener Mann, wenn alle mit ihm reden wollen. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edrics Gedärmen nistet. Und Edric haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edric nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Hört mal zu ihr. Geht und ich heile Edric. Ich bezahle euch, wenn ihr geht. Nö, dann, dann reden wir so. Normal. Ich brauche den Weideler Natürlich. aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edric helfen könnt. Zur Hölle, für wen hältst du dich? Für einen Hexer. Einen Hexer? Hört ihr das? Entweder wimmelt es in fehlen auf einmal nur so von Hexern. Oder dieser Bastard hat unsere Jungs am Scheideweg erledigt. Nein! Wow, Leute! Leute! Weiter, weiter. Verdammt. Ja. Nicht gut! Leute, Leute, Leute, wir können noch mal drüber reden. Ich habe gerade keine Tränke mehr. Müsst ihr unbedingt kämpfen? Genau. Damit werden die beiden auch tot. Schon und euch beiden sollte ich jetzt auch im Nahkampf töten können. Okay, das dann das ging doch. Komm her, du wirst nicht wegrennen, mein Freund. So, Familienangelegenheiten aktualisiert, Mal sehen, was das für einer ist, der edrix Freunde so aufgebracht hat. Oh, da war irgendwas Blaues, das muss ich mir nochmal angucken. Das sah gut aus. Äh, was ist das denn? Breitkopfbolzen. Für Stufe 4? Das ist. Das ist hoch. Ach, äh, wow, Stufe 4. Ähm, für Stufe 9 und dafür nur 3 Schaden mehr. Das sind anscheinend. Ja, unnötig. <lacht> ja, okay. Wir. Da, ich bin da. Hi. Jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein! Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann. Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weidler gewartet. Okay, anscheinend kennt er uns auch. Wer auch immer das ist. Ich brauche deine Hilfe. Du erwartest mich. Ja, erstmal. Wow. Warum kennst du mich? Du erwartest mich? Du hast mit mir gerechnet. Ja. Wies mir die Knochen sagten. Sie werden kommen. Die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und ja, das ist klingt er. nach mir. Omen oh, lüge nicht. Ich brauche deine Hilfe, Waldläufer. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut. Abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Äh, schützen? Wovor? Ah, um sie zu schützen. Wovor? Oh, die Gute. Sie wurde belagert. Böses um wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden, noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Ich suche Anna und ihre Tochter. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? No. Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Boah, der redet schon so Aber die so ein Geister Panner. könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister. Fein. Soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege. Sie ist weg diese Männer müssen sie verscheucht haben aber zurück zum Weissagen ohne die Ziege Unmöglich nicht ohne die Ziege Hilfst du mir wenn ich die Ziege finde? Wow, müssen wir das jetzt wirklich machen, dann kommen, dann sagen wir das einfach mal wenn ich die Ziege zurückbringe hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Ähm, Questgegenstände, du hast einen neuen Questgegenstand erhalten Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du, du, du ihn im Inventar an, die, an der richtigen Stelle platzierst Und dann im Stellzugriff auswählst Drücke mittlere Maustaste oder halte mittlere Maustaste gedrückt, um den Questgegenstand zu verwenden Das probieren wir auch mal aus Oh, das ist schön, das ist schön Okay, ist jetzt schon, wo ist da, hier unten Okay, hier unten können wir dann noch ein paar bomben. Alles klar. Äh, aber wir gehen jetzt nochmal in das Haus vom Weidler. Und hiermit würde ich sagen, ist die Folge erstmal beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das neue Mikrofon funktioniert komplett. Ich kann mich leider neben, nebenbei nicht anhören. Das wird sich doof anhören. Darum hoffe ich mal, dass alles funktioniert hat. Und ich hoffe auch, dass euer, euer Tag gut funktioniert habt Oder dass ihr gut aufgestanden seid und ihn noch erleben werdet. Und ja, viel Spaß noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Hikio. Ciao.